Ja, also mein persönliches Highlight ähm, ist eigentlich äh, der jetzige Community Cup und im Speziellen für mich ähm, der Einzug ins Finale. Ähm, was ich auf keinen Fall tun wollen würde, wäre auf jeden Fall die Hände tauschen zu müssen. Also statt rechter Hand Maus halt linke Hand Maus und äh, rechter Hand Tastatur. Also, mein Ziel für diesen Cup wäre, unter die Top 3 im Lower Bracket zu kommen. Also, ich denke, ich würde zum Haus ähm, Ravenclaw gehören, weil für Slytherin bin ich nicht böse genug, für Gryffindor nicht mutig genug. Ich glaube, im Hufflepuff zu sein, ist eher so eine Art Beleidigung. Deswegen wäre eigentlich Ravenclaw die logische Schlussfolgerung. Außerdem mag ich auch Raben. Ja, also wenn ich Hermine Granger wäre und ich glaube jeder hat die Frage schon mal sich selber auch gestellt dann wäre mein Crush definitiv Hagrid. Großer, kräftiger Typ mit Bart. Ein richtiger Mann halt, ne? Also mein schönster E-Sport-Moment, also das kann ich nicht so an einem Ereignis so direkt so festmachen fällt mir spontan jetzt tatsächlich nichts ein. Ich glaube, es gibt immer diese Momente, wo es irgendein ganz knappes Game gibt und man hat es gerade so noch gerissen. Ich glaube, das sind so mit so die schönsten Momente. So speziell konkret fällt mir das Ge gar nichts ein. Ja, Elsami, also, was ich dir beibringen könnte, wäre, denke ich, nur eine Rasse zu spielen und dann richtig all in, um auf 2800 MMR zu kommen.